willkommen zu diesem voraussichtlich letzten oder vielleicht zweitletzten video dieser reihe ein video produziert von und für die schule peter moos ein one take trotzdem wenn du das video magst mach ein like hin damit ich sehe dass dir diese Art von Unterricht gefällt. Ähm, äh, wichtig aber nebenbei gesagt, alles Material, das hier verwendet wird, Copyrighted bei Lehrmittelverlag Zürich. Bisher hast du die Kapitel auf der linken Seite durchgearbeitet. Ähm, vier davon in einem schriftlichen Dossier, zwei mit Videos, die du vielleicht hoffentlich bisher angeschaut hast. Hier geht es also um das Kapitel 3G, das da heißt den Überblick behalten und ich schließe die Menüübersicht. Ähm, das ist ein großes Ziel, den Überblick zu behalten bei Programmieren beim Programmieren bei Scratch besonders finde ich, weil das Feld, wo man programmiert, also das hier ist halt relativ beschränkt und da kommt man schnell an die Grenzen. Wenn man rauszoomt, dann wird's ist nicht mehr lesbar. Das ist wirklich ein Problem vom Interface von Scratch ähm, und ich kann euch vielleicht ganz kurz zeigen, ich programmiere hier so in der Freizeit und auch hier ist das ein Problem. Also das ist wirklich immer ein Thema, wie kann ich das übersichtlich behalten. Aha, die große Pause. Ja, also bei Scratch besonders eben auch an anderen Orten. Und wie kriegt man das jetzt hin, dass man den Überblick behält, nämlich mit sogenannten Unterprogrammen. Die sollen einem helfen, den Überblick zu behalten. Ähm, lies doch diese... Einführung, die besagt im Prinzip dasselbe, was ich jetzt hier auch gesagt habe. Du findest sie auf Seite 66 des Lehrmittels Connected 3. Ähm, vielleicht kurzer Ausflug in die Fachsprache. Dort wird meines Wissens nicht von einem Unterprogramm gesprochen oder vielleicht kannte ich das bisher so einfach nicht. Ähm, ich hätte das jetzt Eher als eine Funktion bezeichnet, so mache ich das zumindest in meinem Wahlfach. Und auf Englisch ist es dann eine Function und ähm, so triffst du das auch an in verschiedenen Programmiersprachen. Ähm, wie gesagt, du hast die Einleitung äh, auf Seite 66 gelesen. Wenn du ganz kurz auf Seite 67 springst, siehst du auch äh, im unteren Bereich, so Mitte gegen unten, da steht Unterprogramme und dann definiere, definiere Abheben. Ich kann sie hier kurz zeigen. Ähm, hier. Und das ist eben äh, typisch, ähm, dass in einer Programmiersprache, die nicht auf Blöcken basiert, sondern die du selber schreiben musst, dann als erstes def für define und dann den Namen, der Name der Function steht. Ähm, ja, zurück zu, zur Aufgabe, zu Scratch. Ähm, das Kapitel 3G verlangt, dass du dieses. Ähm, Drohnenprogramm ähm, auf der Seite 67 anschaust, das ist hier abgebildet und du sollst das verstehen. Ähm, sonst empfehle ich dir, dich mit jemandem auszutauschen oder allenfalls Hilfe zu holen. Ich muss aber sagen, wenn du das hier nicht verstehst, dann hast du wahrscheinlich einiges übersprungen, was nicht sinnvoll ist, was nicht zielführend ist, und dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder du musst das halt nachholen mit den ersten beiden Videos oder dann ist das wirklich schon ein bisschen zu anspruchsvoll und dann macht es vielleicht auch nicht Sinn, dass du hier weiterarbeitest. Das ist nicht bös gemeint, aber einfach so realistische Selbsteinschätzung. Die Aufgabe 314, also geht verlangt von dir, dass du diesen Code verstehst, der ist nicht wirklich schwierig, wenn du bisher den Videos gefolgt hast und ähm, in der Aufgabe 315 ähm, verlangen sie dann recht einfach, dass du den Code änderst, wenn die, der Boden ändert, wenn die Landschaft ändert, also wenn wir hier ähm, einen höheren Berg nehmen, wo im Programm würdest du das anpassen? Wo in diesem Code Müsste das angepasst werden? Ähm, ich kann es ja schon verraten, weil im ersten Video habe ich das ja gesagt. Das wäre natürlich hier beim Abheben in diesem Bereich. Ähm, ich glaube, das ist kein großer Spoiler, wenn ich das jetzt hier erzähle. Wir hatten das schon in Aufgabe 309, äh, beziehungsweise spätestens in Aufgaben 311 und 312, die ja in den vorhergehenden Videos behandelt wurden. Ähm, ich. Mach gar nicht mehr lange, das ist ein kurzes Video. Die Aufgabe 316, die ist, die kommt so unscheinbar daher, aber die hat es in sich. Es wird verlangt, dass du dein Drohnenprogramm, also dein bisheriges Programm, das vielleicht, mal dieses Ricky hier wegnehmen, das vielleicht ungefähr so aussieht, recht unübersichtlich und lang, dass du es eben überarbeitest und dass du ähm, für den Bereich abheben, also hierfür für, für zum Ziel fliegen, zu, für, zum Start fliegen ähm, und also wieder landen und auch allenfalls für den Rückflug ähm, unter Programme schreibst und ähm, einfach vorneweg, noch kein Spoiler, du kannst noch zuschauen, es wird ungefähr so aussehen, ähm, es ist also nachher nicht mehr das große, lange Programm, das, wenn du ein bisschen näher rangehst, schon fast nicht mehr auf dem Bildschirm Platz hat, sondern es wird dann sowas in der Form sein. Wenn ich jetzt hier nach rechts scrolle, wenn ich, wenn ich das, das werde ich gleich machen, dann wirst du diese Unterprogramme sehen, sie sind nicht super kompliziert, aber ich will sie jetzt noch nicht machen, damit du hier nicht, damit dir nicht die Möglichkeit genommen wird, ähm das selber zu probieren. Klar, du kannst sagen, ja, ich schaue jetzt einfach bis zum Schluss, dann kopiere ich das, schreibe das ab. Ähm, vielleicht kann ich meine Lehrperson damit beeindrucken, aber ich muss sagen, ja, du lernst dann genau nichts dabei und es ist auch super feindlich wenn du dann an eine Lehrperson gerätst, die fragt, ja, kannst du mir das mal erklären und du eigentlich keine Ahnung hast von dem, was da steht, äh, beziehungsweise wenn das Skript nicht funktioniert und du die Fehler nicht selber findest, dann ist an jedem und jeder sofort klar, dass das kopiert ist und nicht von dir und ähm, Du bist ja hier, um was zu lernen, weil es hier Spaß macht, sonst wärst du gar nicht so weit gekommen. Und jetzt das einfach zu kopieren, macht nicht viel Sinn. In dem Sinn wünsche ich dir viel Spaß, viel Erfolg beim Knobeln, beim Programmieren, einen Lösungsweg, beim Finden eines Lösungswegs. Und ich bin auch froh, wenn du vielleicht mal dir die Zeit nimmst, um mir was zu schreiben, mir in ein, dein Projekt zu teilen und mir zu zeigen, welche Wege, welche Lösungswege du gefunden hast. Vielleicht ähm, hast du was Interessantes programmiert, dass es sich von dem abhebt, was ähm, der Lehrmittelverlag hier schon vorgibt, ähm, dass das erweitert oder eben grafisch besonders schön darstellt oder vielleicht machst du gute Töne dazu, Klänge, Klang, Samples. Ja, also ähm, Rückmeldungen, sind nicht verlangt, aber willkommen und du weißt ja, wo und wie du mich erreichst. Tschüss, viel Spaß, danke fürs Zuhören.